Man passt aber auf, du Hurensohn! Ja, Mann! Und lass mal reden, abonnieren, du Affe! So, weißt du, was ich nicht leiden kann? Nee, hat's immer. Zeitverschwendung. Deswegen fangen wir jetzt mal direkt an. Ich war neulich beim Fußball-DFB-Pokal härter gegen Köln. Hab da äh, oh, Köln. Der Klassiko. Der, <lacht> der Deutsche äh, Klassiko quasi. <lacht> genau. äh, hab da Karten für bekommen, war im Kölner Fanblog. Und ich würde jetzt gerne mal über Fans reden, ja? Mm, was? Deutsche. Ist, deutsche Fußballfans. Fankultur. Was ist das Problem? Das Spiel war, glaube ich, 18.30 Uhr. Warum? Warum muss man. 17:30 Uhr auf dem Weg zum Fußball schon scheiße besoffen in der Bahn sein, rumgrölen, dann kommst du beim Kölner Fanblock an und denkst, hey, coole Stimmung beim und Kölner so. Ja, ich war beim Kölner Fanblock tatsächlich. Und äh, du sitzt dann, stehst dann da drin und denkst, hey, jetzt wird alles gefeiert und ja, alles wird cool. Ja. Nein, du hast drei besoffene, asoziale Typen <lacht> vor dir, die die ganze Zeit, Hö, hör Herta, ihr fotze die ganze Zeit. Und dann, heb die Hände. Und wenn dann einer die Hand nicht gehoben hat, haben die sich umgedreht und gesagt, habt ihr Weiber keine Hände oder was? Der eine, der eine Typ hatte seine Freundin dabei. Die Freundin hat einmal keine Lust, die Hände zu heben. Was macht der nicht? Ja. Schatzi, mach doch mal mit. <lacht> Sondern so, ey, du Fotze! So kannst du mal die Hände heben. Ich Fotze. Ja. Was macht sie? Sie hebt die Hände und umarmt ihn danach. Das ist eine gute, ist Frau. Eine gute ist Frau. Eine gute Frau. Das ist eine gute Frau. ist der Hammer. Was ist los mit den ganzen ja, aber ich, ich war auch bei Hertha neulich gewesen gegen Leverkusen und da war der Schiedsrichter Dennis Altekin ja? Und ich saß schön im DKB-Familienblock, wo die ganzen Familien sitzen. Es ist gesittet da. Gesittet, ja. ja. Und zwei Reihen hinter mir saß einer, der wirklich alle zwei Minuten gesagt hat, Altekin, du Fotze. <lacht> gehen du aber auch nicht mehr irgendwie du hast falsch gepfiffen oder, oder das war nicht abseits oder so immer nur alte gehen du fort alte gehen du da sind doch auch immer Polizisten die stehen die stehen auch so auf den Rängen und kontrollieren von oben alles die typen ungelogen ich glaube von 90 Minuten Spielzeit haben die 70 Minuten so die ganze Zeit Hing ich dachte, ah. was, was ist mit euch los? Habt so, ihr halt schlecht drauf, weil alte Kinder die Feuer hätten. Scheiße, wir pfiffen, Mann. Aber es sind nicht nur Fußballfans, auch beim Basketball momentan ist es so. Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki, weiß glaube ich jeder, dass ich Fan bin. Der ja, Gott, stimmt, ja stimmt. MVP, Finals-MVP, Champion, 13-facher All-Star, you name it, also alles quasi. ne Hat also sie durch Und eine ganz schwere Zeit durchgecarried, durchge durchge oh, Ohne Dirk Nowitzki äh, würde Dallas Mavericks, äh, keine Sau, würden die Dallas Mavericks kennen. Ja, so, ja. jetzt ist er ein bisschen älter, jetzt spielt er nicht mehr so wie vor 10 Jahren, ja. was ja auch vollkommen normal ist. Ja. Und dann liest du die Fan-Kommentare im Internet, die <lacht> Fan-Kommentare im Internet. Ja, Dirk's Trash. Und er und ist, <lacht> ist Trash. Er muss auf die Bank und ey, Dirk, Dirk hält die Mavericks auf und was für ein Affe und so. Wo ich denke, seid ihr bescheuert, Mann? Fans, sogenannte Fans. Was ist denn da mit Loyalität, mit Dankbarkeit, dass man den hat? Undank ist der Welt. Undank ist der Weltlohn. ja. So, so ist es wirklich. Es ist der, es ist der Hammer. So, das, ich check Hammer das Hammer in Deutschland nicht. doch auch, Alter. Michi Ballack, Alter. Michi Ballack, <lacht> er war Kapitän. Er war in einer Zeit, wo es nur Scheiße in der Nationalmannschaft gab. Leute wie... Ramelow, ja, oder <lacht> ja, sowas. Der war da. Der war, der war, der also war nicht Weltstar. Ramelow. Der hey, war Weltstar. Ballack war Weltstar und wurde aus der Nationalmannschaft gekickt wie so ein Köter. Und nicht, und nicht weil er keinen Bock mehr hatte zu spielen. und faul er, Weil er verletzt war. <lacht> weil er verletzt war. Ja, wegen dem Spielballer nicht. <lacht> ist, weil er verletzt ist. Das ist auch alt jetzt. Ja. Und wegen dem haben wir das <lacht> <im lacht> WM-Finale verloren, weil er im Halbfinale gelb gekriegt hat und dann <lacht> nicht mehr spielen durfte. Wow, was ist nur ah. los mit den Leuten? Das ist unfassbar. Unglaublich, unglaublich. Ja, ich habe neulich auch wieder ein bisschen mehr gezockt, als ich als ich krank war. Nein. Doch, ich war, ich war, ich, es hat mich echt erwischt. So. Und ich dachte mir so, ja, guckst du mal, was du hast. Und ich musste, <lacht> Im muss, Internet. <lacht> Im Internet. Und ich musste dir sagen, ich habe Krebs. <lacht> ich hab, ich hab, Nein, Entschuldigung, <lacht> dass ich lache, aber das ist eigentlich traurig. Ja. <lacht> ich habe meine Symptome eingegeben. <lacht> <lacht> Könnte sein, dass du Krebs hast. So, ja. Ich, recherchiere ein bisschen weiter. Es ist höchstwahrscheinlich, dass du Krebs hast. Und beim dritten war dann, ja, du hast Krebs, Link, Bestattungsinstitut, Dallon. Du müsstest eigentlich seit zehn tot sein. Ich bin eigentlich schon tot. Und ähm, ja, wie kann das sein, Alter? Das hast du eingegeben, Symptome, Husten, Schnupfen, <lacht> ja, andere die Diagnose Krips, Krips. Aber ich glaube, du musst da so den Mittelweg finden, weil wenn du zu einem echten Arzt gehst und du zwei Stunden im Wartezimmer gewartet hast und dann reinkommst ja. und der dich in drei Minuten <lacht> abfertigt, wo du denkst, warum werde ich in drei Minuten abgefertigt, die anderen waren ja eine Stunde drin. Ich, also, ja genau, ich warte zwei Stunden, zehn Leute waren vor mir, alle werden in drei Minuten abgefertigt, hätte ich eigentlich nur eine halbe Stunde warten müssen. Ich auch nicht. So jedenfalls sagt er dann der Arzt, ruhen Sie sich mal aus, ja. legen Sie sich hin und... Trinken sie viel. So, dass, dass die trinken sie viel, ach echt, <lacht> und... Äh dass ihre Selbstheilungskräfte aktiviert werden. Ja, der Körper kann viel mehr, als sie ja, glauben. Ich glaube, ja. du musst da zwischen online und echtem Arzt den Mittelweg finden, ja. dann, dann, dann hast du es so. Ey, aber ja. dass du trotz Krebs hier mit mir aufnimmst, ja. das ist der Hammer. Also das das, das mache mach, mach ich auch nur für dich und das liegt daran, weil ich so stark bin, Alter. Ja, ja. Weil ich stark bin, weil ich, weil ich selbst die stärksten Krankheiten hast aushalte. Du? Das ist das Krasse. das Krasse, Leute sind so schnell krank, ich glaube, es war noch nie jemand, noch nie jemand so krank wie wir beide. Ja. Weil, ja, weil ja. wir sind krank und drei Wochen später, wenn wir dann kurz vor... Wir haben Krebs, Mann! So, kurz vorher sagen wir dann jetzt mal... Und dann kommt dann... Oh ja, bist du ein bisschen krank? Nein, ich bin seit Aha, einem Monat schnupfen? krank. Schnupfen, Alter? Genau. Ich, ich habe Krebs! <lacht> und ich sage das erst jetzt. Ihr wisst gar nicht, wie schlimm das ist. Ja. Aber momentan ist ja auch die Zeit, wo alle krank sind. Oh. Wenn du mit der Bahn durch Berlin fährst, die gerne... <lacht> <lacht> wird überall auch angefasst und oh. du denkst oh ich ich sehe ich, ich sehe diese dreckigen Partikel ja, wie schon bei, rum wie bei, wie bei Outbreak Alter. ja wie sie in meine Lunge eindringen und alles zersetzen ein, so ein fetter kranker oh. Mensch vor mir hustet und ich sehe wie ich seine Luft in meinen Körper einatme das oh. ist unfassbar ekelig und wenn dann auch noch der Partner krank ist ja und der Meinung ist oh. nachts um drei mal eine halbe Stunde zu husten <lacht> und du in deiner Güte erst nach 30 Minuten sagst kannst du bitte woanders hingehen zu <lacht> husten ich muss <lacht> dann bist du der der Teufel. Du ja. bist der Teufel. Ja. Ich habe mir ja den ganzen Tag nur geschlafen. Ja, genau. Und, und, und ich muss ja morgen auch nicht arbeiten. <lacht> ja, deswegen ist es in Ordnung, wenn du total krank bist. Genau. Aber dann wachst du auf und guckst du und denkst du so, man halt die Fresse, aber guckst natürlich lieb. Und dann... Kannst du mir noch eine Wärmflasche machen? Ja, ich stehe drei Uhr ja. auf und mache dir eine Wärmflasche. Wenn natürlich. du schon dabei bist, mach äh. mal einen Tee. Der Nein. dauert ja nicht lange. Nee, nee, ist vollkommen in Ordnung. Und dann kommst krank. du wieder, kommst wieder mit einem Tee und wer pennt, der <lacht> Partner pennt. Das ist der Wahnsinn. Weißt du, was ich auch hasse? Dass, wenn man im Winter durch Berlin fährt und in deinem Scheißauto ist es trotzdem warm, dass ich schwitze, Das kann nicht was sein. ist immer dasselbe mit dir. So, jetzt hier auf minus 14 Grad stellen. Weißt du, was auch krank ist heutzutage? Nee. Trailer. kinofilm Trailer. Du wirst beim Gucken krank quasi. Hast du den Justice League Trailer gesehen? Also, hast du hast, du hast ihn dir angeguckt bestimmt. Ich aber hast du ihn gesehen? Ich, ich habe es mir angeguckt und ich hätte mir gewünscht, dass eine epilepsie davor ist. Weil irgendwie ab, ab 30 Sekunden ist ja nur noch... Das <lacht> ist wirklich so ein Tresor, ab. 5 Uhr morgens, Alter. <lacht> Du siehst am Anfang zwei, zwei Schauspieler reden und denkst, oh, ist das schön, Story. Ja. Und dann die restlichen gefühlten 20 Minuten, Explosionen, äh, Menschen, exp äh, Dämonen aus dem Welt. welche Häuser, <lacht> Häuser leben, haben <lacht> welche lebendigen du Sachen sie dran. Du siehst nichts mehr, du verstehst nichts mehr. Ey, weißt du, auch dann guckst du Pacific Rim Trailer und nur noch, das ist, sieht aus wie ein Videospiel vor fünf Jahren, wo du keinen Bock mehr hattest, weil du sagst, ja. ich weiß nicht, wer der Gegner ist, bin ich der Gegner? Der, ich der, der Typ, der das gepitcht hat, der hat gesagt, so Leute, ich habe noch ein bisschen von Transformer heute ja, ja, ja, nicht ja. kaufen ja. machen wir alle den XXL ja. machen wir einen Zoom Ruf und, und das geht so schnell ihr <lacht> seht sowieso nicht ob das Transformer sind oder Batman ne? das, <lacht> das, ist ja, ja, oh. das ist der Hammer aber weißt du was die Jugend heutzutage die findet das geil und wenn du? du die Kommentare darunter liest die finden das so geil weißt du vor 20 Jahren als Jurassic ja. raus, äh, Park rauskam ja. Ja, da hast du dich über den Dino, der übrigens heute noch geil aussieht ja, aber sieht, heute aus. da, sieht heute noch geil aus damals damals hätte man mich hinterm Ofen vorher vorgelockt, wo ich sagte what wir ja. haben es aber jetzt jetzt nervt es nur noch das diese ganze CGI Scheiße, nervt man. Wenn die Zuschauer wüssten, dass wir hier gar nicht sitzen, sondern auch nur animiert sind. <lacht> weißt du, ich brauche was anderes. Ich brauche ich brauch echte Stories, Alter. Ja. Echte Stories, ja. die mich berühren. Ja. Ich brauche... Wie zum Beispiel... Ich, wie zum Beispiel zwei Typen, die sich gut verstehen <lacht> und sich sehr mögen, fahren durch Berlin ja. und erzählen sich Sachen und verlieben sich langsam ineinander oder so. Ja. Also, sowas. <lacht> Finde ich, find ich sehr schön. Ja. Und, und, und, was und machen die noch so? Sie, also sie gucken ja. sich relativ viel auf die Lippen. Ja, wow. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Mir wird das gefallen. Das ist viel besser als diese CGI-Scheiße. Ne? Ja. Weißt du, was ich am meisten hasse? Dass man heutzutage einfach nicht machen kann, was man will. Das wäre was. Dass was? man immer Verpflichtungen hat. Ja. Stell dir mal vor, wie ständig hast du den Chef im Nacken. Ja, den ja. Nacken. Zeitdruck, Zeitdruck. Ja. Du musst da du musst das machen. Verpflichtung, Verpflichtung. Oh. ist nicht so, dass du einfach unter der Woche vormittags du rumfahren kannst im Auto. Nee. Und dich aufregen kannst über irgendwelche nee. Sachen. Nee. Das, so, das Leute, einfach nicht. nee. Wie schön das wäre, wenn Leute jetzt regel, regelrecht zur Arbeit gehen würden ja. und, und, und wir beide hätten den Luxus, mit dem Auto durch Berlin zu fahren, die Umwelt zu vergiften, Benzin <lacht> und Geld zu verschwenden. Für verschwenden. Und sich über unwichtige Sachen aufzuregen. Und weißt du, was ich noch hasse? Ich hasse diese ganze YouTube-Scheiße. Ich hasse es, einen Daumen nach oben Ey. zu geben. Ey, mein, ich hab doch nicht unbegrenzt Daumen. Hast du nicht? Du hast ein geringes das Kontingent. Er, ja. Abonnieren ist scheiße, Glocke, ist, Glocke scheiße. ist scheiße und Daumen nach oben geben ist richtig scheiße. Richtig ich hasse scheiße. es. Mann. Und dann gibt es so eine Trottel, die machen dann auch noch äh, Bonusmaterial und geile, geilen Content oh. auf Patreon. Nee. Und, die, und als ob ich dahin gehen würde. Ich geht, ich geht. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, Leute unterstützen und dafür noch Bonusmaterial hey, und cooles geht Behind geht the scenes. Geht ist geht. ekelhaft. Geht ist ekelhaft. Schämen sollten ja. sich die Menschen alle. Ja. Und ich hasse auch Menschen, die die den Leuten so einbläuen, dass am Ende immer ein bestimmtes Wort und ein bestimmter Satz und Catchphrase kommt. Immer, ja. sich immer gleich ja, als, als, als verabschieden. Du, als ob du Leute Zombies erzählen ja. musst. Die immer sagen, er mu so, er muss den Satz noch sagen. Und dann finden Leute das gut. Ich hasse so eine Sätze. Alter es geht Schade. gar nicht. Und deswegen ja. aus diesem Grund Shine On. Lass mich los, lass mich endlich allein, ich unterdrück meine Tränen, um wieder frei zu sein. Ich kann allein sein, das weißt du noch, und doch habe ich Flugzeuge in meinem Bauch. Gib mir mein, gib mir mein Herz zurück, du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück, bevor es auseinanderbricht, je eher, je eher du gehst. Umso leichter, umso leichter wird's für mich.